Baby, Bambu oder Bambus. Bambus ist eine unglaublich schnell wachsende Faser. Sie braucht keine Herbizide, keine Pestizide, sie braucht eigentlich nur Platz, Feuchtigkeit und Wärme. Und aus Bambus kann dann eine wunderbar weiche Faser gewonnen werden. Allerdings sind dort noch ein paar Zwischenschritte notwendig. Also es wird die Bambuspflanze genommen, diese wird dann im Viskoseverfahren dann äh, zerkleinert umgewandelt und am Schluss kommt ein ganz feiner glatter Faden heraus und der hat einen tollen Glanz, ist super weich und kann zu sehr saugfähigen Stoffen und damit zu ganz saugfähigen Windeln verarbeitet werden.